Ich schlage euch ein kleines Experiment vor, wo wir gerade so schön still beieinander sitzen, dass ihr ähm, ohne Vorannahmen, was geht und was nicht geht, spürt, was rechts und links von euch ist. wenn die Türen offen sind, sozusagen, dass ihr einfach offen seid für was danach zu fühlen ist im Raum. Ist was fühlbar außerhalb vom Körper? Ja, Nein, und Weiß nicht. Ich halte den Schweizer auf. Und es gibt noch, mit dir rede ich nicht. Das sind so die vier Optionen, die jetzt einfach hm? Ich kenne zu Ja, kann es aber nicht genau formulieren. Ja, nein, nicht so. Weil es einfach ist nicht so ein klares Ja, dass, es, dass ich sagen könnte, wenn du mich fragst, gibt es Unkörpergefühle? Ja. Gibt es aussagen von Körpergefühle? So also gefühlt. Also und ich versuche versuche, aber das ist dann wieder der Teil gewesen, dass es keine Vorannahmen gibt. Und ich versuche nur wieder reinzuspüren, ob es nicht... Ähm, des, des Gefühls. Mhm. Das ist ein ja. Mhm. ja. Also es könnte sein, dass wenn da was fühlbar ist, dass wir keine Worte dafür haben, weil es einfach in unserem normalen, alltäglichen, in unseren Beschreibungen nicht so vorkommt. Dass es nur außerhalb des Körpers spürbar ist. Komischerweise. Ich glaube, was Thorsten meinte, ist, dass es ja auch Gefühle im Körper gibt. Ähm, ja. Wie zum Beispiel Sodbrennung ist ein Gefühl im Körper. Jetzt mit, oh. der, mit, mit der Aufgabe, rechts und links zu spüren. Mhm. Ähm, hatte ich nicht die Aufmerksamkeit auf die Körper ne? mhm. und da bin ich aber auch unsicher ob das gibt es einen Unterschied zwischen einer Vorstellung eines Gefühls und eines Gefühls? Ne, das eine ist eine Vorstellung, das andere ist ein Gefühl. Aha. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Also angenommen, es ist eine Vorstellung, die dann ein Gefühl auslöst. Die Vorstellung siehst du. Ja, Sieh ja, ähm, was würdet ihr euch vorstellen und wozu? Wozu kann man nicht sagen, das hat, ist halt aufgetaucht. Mhm. Also die Frage, die, vorher war es nicht die Frage, mhm. die taucht erst jetzt auf, da, es taucht eine Unsicherheit auf, mhm. offensichtlich, mhm. über, ob es nur eine Vorstellung ist. Weil es außerhalb des Körpers ist. Mhm. Mhm. Also da taucht eine Zweifel gegenüber Gefühlen im Körper auf, offensichtlich. Mhm. Ja. Es könnte auch sein, dass das halt einfach eine Energie ist oder eine Information, die von außerhalb des Körpers, sagen wir mal so, kommt und die sich erstmal visuell bemerkbar macht ob dann zu so einem Gefühl wird. Oder beides gleichzeitig oder sowas. Wer war es? Also ist die Vorstellung eines Gefühls und das Gefühl in egal, das ist also so unterschiedliche ja. Farben. Da jetzt noch in der Beschreibung die Aufmerksamkeit, weil das war ja auch so, was, bevor du die Frage gestellt hast und die Aufgabe gegeben hast, war es ja so in Anführungszeichen normal. Und dann geht die Aufmerksamkeit dorthin. Mhm und nimmt dann diese Energie dann wahr und dann reagiert das Gefühl darauf und in Anführungszeichen zeigt es an könnte sein es ist einfach nur so die, ähm, die Frage ob ihr was fühlt aus also zum Beispiel ich glaube dass es einen Unterschied macht neben wem man sitzt spürbaren Unterschied. Ich, also, ich arbeite ja sehr viel mit so spürigen Sachen mhm. und ähm, ich habe eben geguckt, wo bei euch kleiner Unterschied ist. Also ich will hier aber niemanden treten. Du hast gefragt, was ich spüre. Mhm. Und bei dir spürt man einfach dann das Offene. Also ich habe ganz viel, also ich habe auch die Augen zugemacht und habe mir gedacht, ich aber dieses, dieses Grenzenlose spürt man bei dir einfach. Das Habe ich auf der rechten Seite nicht so gespürt. Also, da war einfach ein Unterschied. Klingt vielleicht doof, aber. Ähm ja, wir, du schließt dann mal, nachher mal die Augen und wir setzen uns dann entweder so wie jetzt oder an. Oh ja! <lacht> ja, genau, vielleicht ist Einbildung, genau. Ja. Ja. Aber also ich weiß, man hat ja immer auch diesen ähm, inneren Zweifler und in vielen so Körpertherapien habe ich gelernt, dass man diesen inneren Zweifler, ähm, der, der steht immer irgendwo und der sagt dir immer, du kannst jetzt nicht darauf vertrauen, also ähm, äh, und ich habe sehr darauf gehört, den wegzuschicken mhm. Mhm. und deswegen, und das versuche ich oft, dass ich den wegschicke und dass ich dann versuche zu hören, mhm. ähm, was, was da kommt. Mhm. Ja. Zweifeln muss übrigens nicht wirklich ein Hindernis sein für Wahrnehmung. Die Frage ist einfach, was bezweifelt der? Ja? Mhm. Da geht es ja um Wahrheitsgehalt von zum Beispiel, ist das jetzt eine äh, wirkliche Wahrnehmung oder ist es eine Halluzination? Ja. Ja, aber was ist diese Halluzination? Ja. Ja? Könnte genauso interessant sein. Ja. Ja. Wolltest du was sagen, Alex? <lacht> ich weiß nicht, wo ich anfange. Also vorher auf der ersten Frage. Ja, ich spüre das nur in mir, in Körper, das Instrument ist das spürt. Wäre jetzt mein erster Impuls mhm. gewesen. Aber da kommt irgendwas von außen, was spürbar ist. Habe ich so das Gefühl. Mhm. Und dann war es für mich interessant, manchmal rutscht man in so einen, was weiß nicht, du hast jetzt gesagt Kritiker, oder? Das heißt oder, zwei, Hypoth zwei, zwei, zwei. oder Hypothese rein, mhm. also da sind irgendwelche Gedanken. Und wenn ich es schafft, die wegzulassen, dann fühlt es sich anders um. Mhm. Und wenn es dann losgeht, das zu versuchen zu beschreiben, dann ist es unzulänglich. Also, das ist so bei mir. Für mich habe ich das Gefühl, da ist vielleicht ein Bild und ein Körpergefühl dazu. Mhm. Ja, und es sind Unterschiede spürbar Könntest du den Unterschied irgendwie benennen? Ja, irgendwie schon. Okay. Also, ich könnte jetzt sagen, hier fühlt es sich irgendwie weiter unten und leiser. Also, es ist kaudivül, mhm. aber. Mhm. Oder weiter an und was anderes fühlt sich kompakter an und. Das eine geht mehr nach außen und das andere ist mehr so innen, also so würde ich das beschreiben. Mhm. Aber wenn jetzt etwas, das ich von außen fühle, versuche in seiner Ganzheit zu beschreiben, ist es unmöglich. Ja. Das ist, mhm. okay. ja. Also, hey, das ist überhaupt, wensig. die Beschreibungen sind immer unzulänglich. Ja? Also, wie, wie würdet ihr einen Thorsten beschreiben? Das ist einfach jetzt nur mal als ein Beispiel, oder wie würdet ihr diesen Moment beschreiben? Völlig unzulänglich. Oder wie würdet ihr das Gefühl in eurer rechten Hand beschreiben? Dann kann man sagen, Wärme, bisschen kribbeln, zwei Finger berühren sich. Aber das ist, das ist ja nicht annähernd das, was da wirklich erlebt wird. Darum habe ich dann die Augen geschlossen, weil ich war dann irritiert, weil ich mich gefragt habe, naja, was nämlich ich wahr? Ich sehe natürlich die Farben, links und rechts und wie viel ist jetzt von dem... Und dann habe ich, habe ich den Eindruck gewonnen, als würde die, würde die Farbe eben auch halt mit so einem Gefühl gleichzeitig so resonieren. Und dann habe ich die Augen zugemacht und habe, und dann... Ähm, aber dann ist halt die Vorstellung gekommen, weil ich... Bei, bei, ich weiß, was links und rechts von mir ist. Und, und dieses Gefühl war, war ähnlich noch, als wenn ich die Augen offen habe. Ich finde das eher, also für mich ist da, das so verblüffend, dass das so was bekannt ist, was man spürt und das verliert so an ähm, das ist bekannt, das ist lebendig und das hat was, immer was Warmes, Lebendiges, kannst du so sagen. Und das ist auch etwas, was man kennt. Ich habe dann den Eindruck, ähm, ich kenne da was von ihr und kenne sie eigentlich gar nicht. Ja? Also, das ist so ein, so es hat was Vertrautes, obwohl man ja nicht weiß, was hat der Mensch alles noch mhm. so. Du hast es unterwegs, das ist was völlig anderes. Als wie so eine Essenz, die man wahrnimmt, oder die ich spüre. Mhm. Nur wo ich sie spüre, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall nicht nur im Körper, oder? Nein, ja, kann das, nicht, kann kann das nicht sein. Es ist einfach irgendwo. Aber es ist nicht begrenzt auf den Körper, so hätte ich gedacht. Könnte sein, aber ich kann es nicht so, nicht so klar definieren. Nein, es ist nicht, also das ist nicht mein Körper jedenfalls. Ja, <lacht> Das wird schon mal was. Ja, es, wird, es, es ist in dem Fall taucht es so auf, dass das so wie es, wie es, oft, wie es oft auch beschreibt, dass äh, Körper im Bewusstsein auftaucht. Also das das ist quasi alles, nehmen wir mal so einen Hintergrund und da ist das auch, mhm. Mhm. Und das, dieser Klick in die, in die Leinwand oder, oder was auch immer, oder Raum eigentlich, also darum keine Örtlichkeit feststellbar mhm. Mhm. Die Wahrnehmung war auch, dass ich die Augen schließen musste und dann, als ob ich hier und hier so einen Druck von eurem beiden Körper, einen leichten ja, Druck spüre. Und dann habe ich weiter irgendwie gescannt und dann dachte ich, ich spüre, dass da eine Tür offen ist, rechts von mir. Und dann dachte ich auch noch, dieses Fenster nehme ich auch noch irgendwie als Loch war, also mit geschlossenen Augen. Und ähm, dann war ganz überraschend, dass der Thorsten was gesagt hat und habe ich nicht gespürt. Und das war, ja, da kam bei mir auch die Frage, bilde ich mir das ein oder nehme ich das wirklich wahr? Ist es Halluzination oder ja. Es ist bei sehr vielen Sachen schwierig zu sagen, oder? Also so, ich meine, das ist, was wir erleben, ist ein Konstrukt von unserem Nervensystem, um es mal ganz simpel zu sagen. Eine Ameise wird es relativ anders konstruieren, zum Beispiel. Ne? Dieselben Wahrnehmungen. Also wir haben eine andere Wahrnehmung, aber dieselben Gegebenheiten wird es anders äh, konstruieren zu einem Gesamteindruck. So zum Beispiel, ähm, macht euch für einen Moment bewusst, dass alles, was ihr hier seht, in euren Augen sich abspielt. Es ist was in den Augen, was dann im Hirn weiter verarbeitet wird. So alles, alles, was ihr seht, ist in euren Augen. Könnte sein, dass bei, dieser, bei diesen Gedanken der Kopf ein bisschen größer wird? Haben? Also damit bin ich total unglücklich mit dem, das spielt sich nur in meinen Augen ab, weil ich davon ausgehe, dass es sich ja auch in deinen Augen abspielt und in allen anderen. Und deswegen gehe ich weiter davon aus, dass es das schon real existiert, der Tisch mit den Gegenständen drauf ja, ich nehme es wahr und ja, der Weg der Wahrnehmung ist wir Augen ins Hirn, wir und dann Chemikalien und so weiter. Und trotzdem ist es so ein... Sch also ich weiß nicht, irgendwas sträubt sich wahnsinnig gegen diese Formulierung, es spielt sich nur in meinen Augen ab. Das, das was du siehst, spielt sich in deinen Augen ab, das, was nicht das sehe, Tisch. Ja, das, was ich sehe, spielt, spielt sich ja. in meinen Augen ab. Genau keine Aussage, über was da wirklich ist oder so, sondern das, was du jetzt erlebst, was du jetzt siehst, spielt sich in deinen Augen ab. Ob das, das, was ich sehe, ja. was ich sehe, ist dein Schuh. Ja, das Sehen spielt sich in deinen Augen ab. Aber mein Schuh ist mein Schuh. Ja, das Sehen spielt sich in meinen Augen ab. Ja. Okay, fine. Das ist ja fast eine langweilige Aussage. Fast. Ja. <lacht> ich die oh, wie öde. <lacht> Nein, aber das Sehen ist da. Da. Ja. Ja. Große Augen sozusagen. Das in gewisser Weise ist das alles banal, aber interessant. <lacht> <lacht> wie zum Beispiel. Ähm, wenn ihr eure Hand anschaut und bewegt sie ein bisschen, okay, dann seht ihr Bewegung im Bewusstsein. Stimmt's? Eine Bewegung im Bewusstsein, was ihr mhm. seht. Okay, jetzt schließt die Augen und spürt eure Hand von innen. Und bewegt sie ein bisschen. Das ist Bewusstsein in Bewegung. Welches ist das jetzt das Richtige? Ist da Bewusstsein in Bewegung oder Bewegung im Bewusstsein? Wenn ihr die Augen öffnet und macht beides gleichzeitig. Was ist das Richtige? Müsste ich. Äh, <lacht> da brauchst du es gar nicht sagen. <lacht> <lacht> Bewegung im Bewusstsein müsste ich jetzt streichen. Bewegung im Bewusstsein? Ja. Okay. Was ist das? Bewusstsein in Bewegung. Okay. Auch. Also, es fällt schon alles zusammen, eigentlich. Mhm. Also, Konzepte sind drauf geschissen eigentlich. Ja. Also man müsste beide Sätze durchstreichen also so. oder beide unterstreichen. <lacht> ja, ja. Oder weder noch. Ja. Du kannst das hier beschreiben als eine Bewegung im Bewusstsein, ja? da ist das Bewusstsein und in dem findet eine Bewegung statt. Ja. Also müssen wir beides gelten lassen? Oder durchstreichen? <lacht> ja, okay. Sind der, der Punkt ist, das sind Worte und die unterschiedliche Beschreibungen machen ein unterschiedliches Erleben und keins von denen ist das, die richtige Beschreibung. Ja. Ja. Bewusstsein im Organismus? Organismus im Bewusstsein. Ich finde, eine Bewusstsein in Bewegung verschafft mir ähm, leichter einen, einen, einen, einen, eine Einladung: Komm, schaust du von der Seite an. Bewusstsein in Bewegung. Ja. Das andere ist dieses allübliche von außen betrachten. Und das andere, da lässt sich, da, da, da darf ich auch Bewusstsein sein. Mhm. Also darf ich auch das Große sein, wenn ich das mal so mhm. kindlich ausdrücke, ist jetzt irgendwie so mhm. Ja. Mhm. Jetzt übersetzen wir kurz Bewusstsein oder ersetzten Bewusstsein durch Stille. Okay? Dann haben wir Bewegung in Stille mhm. und Stille in Bewegung. Ich nehme das erste. <lacht> okay. Danke. Kannst du auch beide haben, wenn es ist. Nö, das Das war das erste Stille in Bewegung? Bewegung mit Stille. Bewegung mit Stille. ein zweites. Was nimmst du so? In die vier. Ich, oh, ich, ich. ich würde nur sagen, ich nehme noch beide. Okay. Das weiß noch was man brauchen kann. Noch, was man hat, das hat man. Was man hat, das hat man. Sicher, <lacht> sicher. Ist, äh, heute Vormittag gesagt, du empfindest es so, dass du von hier hinter den Augen schaust, mhm. ja, dass du da bist und dann wie so da raus schaust. Ja, äh, für viele Leute ist es so, dass das Empfinden eher so am, im Kopfbereich ist, weil halt da die meisten Sinnesorgane sind. Wenn man mal aber irgendwie auf den Reißnagel drückt und so weiter, dann, dann verschiebt sich das recht schnell. Oder wir haben hier mal so ein bisschen Übungen gemacht wo es darum ging, den, den Punkt der Aufmerksamkeit äh, ein bisschen tiefer zu verlangen, so von hier zu spüren, zum Beispiel die Welt von hier zu erleben, was einfach auch nur wieder ein Punkt ist, von dem aus erlebt wird, aber also nur, äh, was er halt zeigt, einfach, das ist nicht, äh, nicht in der Biologie verankert oder sowas, sondern das ist was Gelerntes, von wo, von wo erlebst du. Ja. So. Und Leute, die, äh, sagen wir mal so, Martial-Arts oder solche Sachen machen oder Jun, oder, oder Kung-Fu oder sowas haben eher das, von hier geht Bewegung aus und so weiter. Und viele Kulturen haben auch, hier wird gedacht. Die mit dem großen Bauch, das sind die guten Denker. <lacht> Und hier sitzen wir und schauen den Raum an. Jetzt stellt euch das umgekehrt vor, dass der Raum alles anschaut. Der Raum ist das, was alles anschaut. Und dann probiert aus, der Raum ist das, was alles fühlt. Und der Raum ist es, der das hört. dass du den Gedanken wahrnimmst, aber das passiert doch alles im Körper. Und der Raum ist, dass du den Gedanken wahrnimmst, der sagt, ach wirklich, doch der Ich finde es interessant, das tut ganz viel mit mir, aber ich kann es nicht, das ist dann was, was ich nicht greifen kann. Also das hat Auswirkungen, aber nicht, ich kann es nicht, nicht wirklich was macht das mit dem Gedanken? Das hatte ich gar keine. Ja, da ist die Auswirkungen. Das habe ich nicht gemerkt. Das ist eine Art Gehirnwäsche. Hm? Ja, ja. Die mag ich aber die Gehirnwäsche. Aber dann ab und zu so die Gedanken, Gedanken ja. Mhm. Also, so wie als ob sie sich wehren wollen. Ja. Also, so jetzt kommen wir wieder zurück. Genau. Also so, okay, Moment. Genau. Ja. Und dann ist es wieder irgendwie so ein bisschen wie so ein wabriger Übergang, wo so, so ja, vom früher her so, ist es immer nur so Messerschneide. Also, entweder man fällt darüber oder darüber mhm. und es sind halt. Von der Wahrnehmung her an sich, von außen betrachtet genau das Gleiche, aber halt ein enormer Unterschied ja. dann doch, obwohl es fast in einem Moment stattfindet, also und dann ist man wieder so dumm in, in dem Gedanken, dann zieht es wieder irgendwie alles zusammen und mhm. dann, wenn es erlaubt ist, dass dann auch dieser Gedanke als das, was gerade auftaucht, gesehen wird, dann geht es sofort wieder... Ja. Und dann kommt aber wieder der Gedanke, ähm, aber du kannst es gar nicht erlauben, das muss das und ja, dann ja. irgendwann hängt man wieder so richtig in dem... Ja. Ja. Also was wir äh, bemerken ist erstmal, dass Gedanken eine zusammenziehende Wirkung haben, mhm. so gut wie immer. Manchmal gibt es den Gedanken, ach, es ist alles so schön und ich bin so glücklich mit allem und das kann diese Wirkung haben. Aber so Standard ist, dass Gedanken eine zusammenziehende Wirkung haben, weil sie sich auf ein Subjekt, Objekt beziehen. Und das andere ist, mir scheint, dass der aller, aller, allergrößte Teil der Gedanken nur dazu da ist, um Normalität aufrechtzuerhalten. den Status Quo zu wahren. So. das heißt, wenn so ein Gefühl von Unendlichkeit zum Beispiel aufkommt, sagt das Denken, wie ist es denn eigentlich mit... Ja. <lacht> Oder sagt, schön und gut, aber andererseits, ja, so. so funktioniert halt Denken. Das ist das, was erlebt wird, relativiert und ähm, Versucht in seinen Standardrahmen zu passen, sodass es einfach die Normalität aufrechterhalten wird. Ohne Gedanken es ist es plötzlich nicht mehr normal. Es fühlt sich einfach nicht mehr normal an. Nach Gedankenstandards. Ja, ja. Und etwas anderes halt, wow, das ist, das ist normal. <lacht> das ist natürlich, um es mal anders zu sagen. Weil also, du hast mal irgendwas gesagt, mit dem, also dass man nicht selber lernt quasi, so ich kann mhm. das nicht lernen, aber dass es halt das Bewusstsein ja. schon lernt automatisch, ja. quasi durch die Erfahrung, dass es macht. Ja. Und das hat mir irgendwie ja, ziemlich viel, äh, was soll ich sagen? Ähm, ja, weil vorher war immer so, auf der einen Seite weiß ich ja, dass ich da nichts machen kann. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist aber doch irgendwo immer der, das Gefühl da, ja, aber ich kann es jetzt nicht einfach so schleifen. Also mhm. dieses, aber ich weiß doch, dass es gut wäre, wenn und so, also so eine, immer hin und her. Mhm. Und, und in dem Moment, wo ich das gehört habe, dass aber halt schon irgendjemand lernt, mhm. nee, nicht irgendjemand, Irgendein dass etwas, etwas lernt, ähm, hat mir das eine, eine Last genommen, sozusagen. Mhm. Ja. Ähm, ja, klar, dann kommt wieder der Gedanke, aber ich muss nicht dafür ein oder ich muss nicht für das große Bewusstsein hier äh, das übernehmen, dass das Bewusstsein lernen kann. Also <lacht> wer wer, wer hast da du in dem Fall? Ja. Also, ja, man, das ein paar, klar, das, was losgeht. <lacht> also der. Die Ungeduld sozusagen. Du bist die Ungeduld. Okay. Ja, also diese, diese Beschreibung ist, dass da eine Intelligenz ist, die uns lebt, muss man sozusagen, die als all diese Organismen lebt. Und Intelligenz, würde ich sagen, ist ein anderes Wort für Lernfähigkeit. Also so, wenn wir schaut, das Leben ist keine Stagnation, sondern da, da, ist, da ist ein Fluss drin, eine Bewegung drin. Und was gelernt wird, ist zum Beispiel diese Erfahrung, wow, so ist es, ohne äh, Vorannahmen, ohne Bedingungen, einfach zu schauen, wie, wie ist dieser Moment. Ja. Und die, äh, die Freiheit und die Weite, die von dem unbefangenen Schauen ausgeht. Das ist was, da passiert Lernen von selbst und ähm, dieses Konzept, was ich da, äh, da habe, ist Lernen durch Kontrast. Wir erleben, okay, das ist diese Weite, so ist es, so fühlt sich das natürlich an und dann diesen anderen Zustand, der sich normal anfühlt, ja, wenn wir äh, in Gedanken zu sein scheinen und wenn Dinge wichtig sind und es gibt eine Identifikation und dies und das und das steht an und das muss ich machen und so weiter. Und das eine ist verbunden mit ähm, einem Gefühl von Stress und Überforderung und von Getrenntheit und, ähm, und haben müssen und nicht haben wollen und anders, irgendwie anders mehr von dem, weniger von dem und das Leben, die ganze Zeit abchecken von einem Standpunkt aus gefällt mir das, ist das gut, bin ich einverstanden und so weiter und wie sich das anfühlt im Vergleich zu diesem, dieser Offenheit, in der das einfach ein natürlicher dieser Moment ist ein natürlicher Energiefluss so einfach so fließt die Energie gerade und etwas gibt was sich das anschaut und darüber freut über diesen Energiefluss und über sich selbst und das ist eins von beiden ist immer Und die Behauptung bei dem wir Lernen ist, dadurch, dass wir das kosten, wie, diese, wie, wie wir von Haus aus sind, ähm, wird der Zug dahin sterben, wird das Interesse dahin stärker und das Interesse an diesen ganzen äh, Inhalten, die sich ändern müssen, lässt nach. Und das ist was ich beim mit Lernen, das ist etwas, was von selbst passiert. Und was durch den Organismus passiert. Also der Organismus muss dafür ja Also das Wir, was du gerade gesagt hast, ist in dem Fall dann auch wieder beides gleichzeitig eigentlich. Mhm. Oder? Da ist dieser Organismus, aber du bist ein bisschen anders zu bestanden, da ist dieser Organismus und die Stille, die als der Organismus lebt. Und, der, und die Stille ist sowieso dem Organismus zugewandt, sozusagen, und wenn der Organismus sich der Stille zuwendet, dann ähm, ist es sehr, sehr heilsam für ihn und sehr beruhigend und erweitert und glücklich machend und liebevoll und so weiter. Der Organismus kommt nach Hause, sozusagen. Und wenn er das ein paar Mal machen darf, dann werden die Bedingungen, die daran gestellt werden, als glücklich werden, weniger und weniger wichtig und so weiter. Und es wird interessanter, die Bedingungen, die gestellt werden, zu überprüfen, als die Welt dazu zu bringen, die Bedingungen zu erfüllen. Kannst du es mal Da sind Bedingungen im Organismus, die ihn davon abhalten, einfach in Ruhe und Frieden zu sein weil er sagt, um in Ruhe und Frieden zu sein, brauche ich, dass du so und so bist und ich brauche das, das und das sonst. Ja. Und ähm, wenn wir das erleben, diese, diese bedingungslose Offenheit für diesen Moment, dann werden die Bedingungen weniger wichtig. Und dann wird es interessanter anzuschauen, hey, was ist das überhaupt für eine Bedingung, die mich da abhält, statt zu schauen, wie bringe ich die Welt dazu, meine Bedingungen zu erfüllen. Das Was für die allermeisten Leute das größte, das Wichtigste im Leben ist, wie bringe ich die Welt dazu, meine Bedingungen zu erfüllen? Ohne zu schauen, okay, wer hat denn diese Bedingungen gestellt? Ja, sondern es ist klar, da gibt es Identifikation mit dieser Bedingung, die den Organismus davon abhält, das Paradies zu erleben, um so ein simpel zu sagen. Ja? So unerfüllte Bedingungen ist Hölle in dem Fall. Ja, das ist eine kleine Hölle. Auf Sparflamme oder sowas, manchmal ein bisschen größer, aber es ist irgendwie immer irgendwie irre, nicht zu Hause, nicht, das, nicht so wie es sein könnte, sollte, müsste. Und wenn das äh, erlebt wird, wie das ist, dass wir Bedingungen nicht stellen, dass die nicht gestellt werden oder dass, dass wir einfach gerade vergessen, dass wir eigentlich Bedingungen haben, ja, dann. Ähm, Passiert dieses Lernen, so ist das Leben ohne Bedingungen. Und dadurch, dass dann das erfüllt ist, was die Bedingung, was in den Bedingungen immer gesucht wird, wenn das erfüllt ist, dann lernen wir, okay, Bedingungen sind nicht wirklich was super Hilfreiches, um glücklich zu sein. Das Glück liegt nicht in, in den erfüllten Bedingungen, sondern in dem Nichtstellen von Bedingungen oder nicht Ernst nehmen von Bedingungen. Also zum Beispiel, ich könnte mich voll auf diesen Moment einlassen, wenn hier nettere Menschen wären, <lacht> denen ich mehr vertrauen könnte oder die ich besser kennen würde oder was weiß ich was. Ja, so. Und in dem Moment, wo das ist, ist dieser Moment nicht der richtige und ich bin irgendwie fehl am Platz. Und das ist, was ich meine, das ist dieses Erleben von getrennt und von Exil und so weiter. Ohne diese ganzen Bedingungen ist dieses unbefangene Schauen von was passiert da gerade? Meinetwegen, was passiert eben mir? Was ist, was ist das Erleben gerade? Die Stille wendet sich dem Erleben zu und das Erleben wendet sich der Stille zu. Und dann scheint es irgendwie widersinnig an Bedingungen zu, äh, zu, auf Bedingungen zu bestehen. Und das nächste Mal, wenn diese Bedingung wieder auftaucht, könnte es sein, dass das gelehrt wurde, okay, so wichtig war es doch nicht, recht zu behalten. Ja? Zum Beispiel. Und bis dahin geht es Teil darum, äh, zu versuchen, die anderen dazu zu bringen, meine Bedingungen zu erfüllen, oder mich dazu zu bringen, meine Bedingungen zu erfüllen so zu sein, wie ich es mir vorstelle, dass es gut wäre. Oder mich dazu zu bringen, alles loszulassen an Bedingungen. Genau. Ich werde erst glücklich, wenn ich alle Bedingungen losgelassen habe. Und das ist der Unterschied zu, ich muss das lernen, das Leben lernt es. Das Leben lernt, ah, so ist es, Bedingungen zu stellen. Und es lernt, so ist es, keine Bedingungen zu stellen. Und dann entscheidet So wie du, du gibst ein Kind, Uh, ein Eis und ein Brokkoli. Und sagst, so schmeckt Eis, so schmeckt Brokkoli. Ja? Und dann ist es kein großer ähm, Entscheidungsprozess. <lacht> es ist nicht, dass das Kind an sich arbeiten muss, was ihm jetzt. <lacht> es, es, wird <lacht> es wird den Brokkoli nehmen. Es wird den Brokkoli nehmen, weil es so weiß, hier, was ist. Es weiß, was gut ist. Kind, ich weiß, was gut für dich ist. gesehen gibt es immer was zu lernen, aber das Lernen etwas was von selbst geschieht. Das ist passives Lernen sozusagen, sanftes Lernen, nicht dich einbläuen, nicht versuchen zu merken und auswendig zu können, im richtigen Moment parat zu haben und sowas, sondern das Leben lernt durch diesen Organismus. Und was es noch von unserem herkömmlichen Lernbegriff unterscheidet, ist, dass es nicht Lernen für die Zukunft ist, sondern Lernen für jetzt. Wir lernen jetzt für jetzt. So ist dieser Moment, so fühlt es sich an. der Gedanke kommt, okay, aber wie kann ich das in Zukunft anwenden, merken wir, ah, so ist es, in die, in die Zukunft zu denken, so fühlt sich das an. Und dann könnte es sein, dass es einen direkten Vergleich gibt und etwas sagt, okay, also denken an die Zukunft, kennen wir, und es fühlt sich nicht so gut an, wie in der Gegenwart zu sagen. Das heißt nicht, ich, wie kriege ich jetzt diesen Gedanken weg, sondern zu sehen, wie das ein Selbstläufer ist. Wenn keine Investition in Gedanken ist, taucht er auf und fällt weg, wie eine Fliege, die hier so durchfliegt.